Check it. Hey und herzlich willkommen zur vierten Folge von Private Waro. Jo, wir werden wieder Dias farmen und Jointegrenzen. Ja, wir haben so viel Dias Ja, Dias wirklich, oder? Zack. Ja, ich muss ich muss ein. <lacht> ich bin gerade joint. Achso, Ach ey. Er hey, macht das immer ohne Countdown. <lacht> <lacht> Sonst verwische ich mich immer sehr damit. Oha. Wow. Ui. Das big. Jo. Wir müssen so ein Asim varo knall machen. Ah. ah. <lacht> varo im okay, mal das. Asim varo Yo. <lacht> <lacht> Was ist los? <lacht> Gold, <Gorge>? yeah! <lacht> Alles Gold, nice nice. Du bist der sein. Wir müssen schon wieder an der Höhle neben uns. Das ist so schlimm. mal auf die Downfind. Ein Zombie, oh mein Gott. Hast du einen Sieger für mich? Ja. Könntest du mir einen geben? Ja. Aber was der doppelte Schuld? Äh, was soll Jetzt muss ich noch kurz was machen. So. das uh Wir haben mal, Lava-Seder. Tja, wir haben einen Amboss. So, mhm. das ist also so ein Mini-Lava-Seder. Und der Enderman ist in der Nähe. Ich will sie genau bei mir. Yay, sie ist kaputt. Oh, oh. oh es baut jetzt viel langsamer ab. Du sagst, sie soll es nicht enchanten? Oh, ich hab äh, zum Beispiel meine Iron Pizza auf Unbreak. Das ist halt so krass irgendwie. Kannst auch auf Unbreaking machen. Yeah. Entschuldigung? Ja. Entschuldigung. Ich bin gut angefunden. Ich hab jetzt vier Sharp 2. Jaaa. Entschuldigung, yeah. ihr könnt jetzt zwei Sharp machen und die 1 geben oder Sharp 4. Ich weiß nicht, was besser wäre. Hast du schon Sharp 1 hier? Ah, ich soll ja. Boah. Aber ich kann das craften. Ah, okay, stimmt. Ich hätte schon Sharp 2. Warte mal, hast du uh. alles liegen lassen? No, hast du alles mitgenommen? Mhm. Ne, ich hab alles bekommen. Weil er lässt jetzt einfach hier irgendwie ran. Ja, ja aber die Höhle wäre interessant. Weiß nicht. Die, die Ober- und so, aber ich find's nicht an. Und der Enderman ist. Ich, ich höre hör Zombie. Zombie und Enderman, ja. Enderman höchstens. Der aber Zombie höchstens auf jeden Fall. Gefühlt habe ich gerade einen Slime-Cat. Das so, muss ich das ja moin, das ist gefühlt genau neben mir Ah, wahrscheinlich hier da oben drauf Du spielst mal, ich glaube, das ist ja der Beta, ne? <lacht> der Alpha ist der Alpha? Ja! Scheiße. Ich habe ihn Ja, da, er hat eine Blumen in der Hand Oh, Boah. Wow. Hat er was dropped? Was bist du denn? Oh, oh mein Gott Hey, ich mal zu mir? Ähm Du bist unter mir Yeah. Oh, ich muss oh mein Gott, müssen wir die Hölle über, ab, überhaupt abgehen, Das ist gefühlt, gefühlt war da nämlich auch schon wer okay, Lass uns, oh. lass uns dann einfach irgendwie unterbauen, da hat irgendwie schon grob auf jeden Fall Will die behaupten ja, mal schauen. Lass uns da wieder runtergehen. Jo, woran das jetzt? Da. Hier war ich. Der Spiel ist in deinem Team. Achso, ich kann ihn nicht schlagen. <lacht> Oha. So, dann lass den ihn jetzt da Ähm, zu schon enchanten, weil ich 19 level habe. Oh, oh, ja, auf jeden Fall dann. Ja, stürme auf. Ähm... Um. So, oh. mal wegwerfen. Ein Kart werden wir nicht brauchen. Schön. Sure. Also ich hab Scharf 3 dir. Die ja. Brauchst du jetzt nochmal 15 Level für Scharf 4? Nett. Oh, Schön. Sure. Oh, <lacht> ganz Müller okay. so. viel du tut gerade mal alles in die Öfen rein. Hol ich noch was? Ja. Hey haben ja, wir ich hab noch. Hätte mal ein Workbench? Alles klar. Job Range Machen wir machen nur ein Diaschwert. Oh ja. Ich hab' 1. Ich hab' 2. Oha. Schau ich hab' 2. Ja. Nice. Bist du auf der richtigen Höhe? Ich bin auf der Höhe 11. Okay. Ich hab' Dias. Ja, moin. Nice. Das sind mindestens vier. Ich bin Lava, ich bin Lava. Oh mein Gott, ich. Alter! Oh mein Gott, traum Ah, oh, ich.. Oh ich liebe. Oh ich liebe. Oh, oh. oh. Ja, auch ich sitze auf in der Lava. Ey, ich brauche ich, ich, ich auch ein alles also. <lacht> Lava, ich bin einfach in Lava gestorben. Mit Creeper, aber muss man sagen. Ja, mit Creeper. Wo ich dann Revive bin, aber sonst immer noch gestartet habe. Trotzdem geschaut, hä? Ich hab deshalb schon zwei wasser q re mit da. <lacht> <lacht> einer für mich hier und einer für dich. <lacht> Wahrscheinlich. Okay, ich hab vier Dias, aber. Wie <lacht> viele Dias hast du? Ähm, an. Okay, da haben wir fünf Dias. Können wir die das ist ein Witch. Ja, da steht <lacht> Ja der hat nichts gejobt daher. Die haben halt alles hinten liegen lassen. und das müssen wir halt. Ja. Boah. Boah, hier ist richtig fetter Lause. Komm mal hier, komm mal ran hier. Ja warte, ihr habt noch gut. Boah. ein like. das das Skelett mit Lederrüstung, entzaubert. <lacht> Brauchen wir Gravel für Pfeile oder lieber mal nicht? Äh, uh, Gravel kannst du echt hey, no, schon mitnehmen. Schäme nicht. Hey, das ist ein Witch. Kann die irgendwas gutes droppen eigentlich? Äh, uh, ja, die kann uh, Pot droppen. Also das ist das, das einzige was... so Witch -Klisten. Das ist eigentlich das einzige was sie droppen kann. Bist du gelaufen einfach, oder? Yeah. Ja Ja, Mann Abliss oh, yes, Hier ist oh, okay. Der ist ja echt riesig Ja Jetzt ist es sagen, dass es so weitergeht. Oh. Ich bin schon <lacht> mal die Schwanzsache kaputt. Boge Oha, halt die Fosse in die Lava. Ja, ich hoffe, ist doch bitte nicht, dass die hier so Oder halt ich auch echt schwer. Oh, ich hab was so Ja. Mit Protection Against. Nice. Ich es gleich anziehen. Ja, nee, das ist halt leider schlechter. Viel schlechter. Irgendwas ja, ist ein Schild der spielen Alles klar. Wir müssen halt unser Equipment mitnehmen. Ja. Wie das? Ha, hast du einen und so mit. Ne? Nee, ich soll das gerne mal machen. Mach ja, ich ja. gleich. Das ist gut. Yes. Nein, Nicht vergessen, sonst ist es ja Arsch Ja. Weil ich glaub, ich hab echt schon vergessen, wo ich. Ja, es ist Rücklaufen gar nicht zur so weißt du Ja, das stimmt. Ah, ich hab schon mal das wäre ein Dias. Ja, ich hab's auch nicht. ja hey, bestimmt wieder kein Platz wie immer so für da ach so, ich muss die das ärzten äh, so ausnehmen, damit ich die XP kriegen ja ja moin ich lasse den Table stehen so wird alles warm Hast du alles ja yeah. Warum sind da jetzt auf einmal zwei Creeper gespawnt? Yay! Hey, lauf jetzt noch Ich hoffe nicht. Wait a uh, wait. Ich nicht. Ah doch, ich weiß nicht. Yes, yes, yes. Noch drei Minuten. Hey, wieso spawnen da so viel? Monster. Brauchen wir einen Gunpowder? Na, wenn wir wollen Fall machen wollen, klar. Wir können die Fall nicht hoch... Die schneiden wir einfach raus. <lacht> <lacht> Wieso hast du da in das Spitzhacken weg? Achso, nehmen wir die gleich leeren. Also, okay. gleich, äh, Ey, moin, kannst du mal kurz den auf, ähm, ja, ja der Bogi der macht mich gerade. Ich baue es daher, okay. Wo? Okay. Oh. Beides, gell? Ähm, ne, mach ich ja halt nur in äh, Amboss. Nur Amboss? Ja. Ich beides, im was. Bist du die ganze Höhle da schon? Na Ne, nicht alles Ah, ich bräuchte jetzt noch 5 Level Ihr habt 19 Dann Level Dann könnte ich mir Actually, äh mal Ein, äh Ich hab hier Ihr habt 19 yeah. Level also mm. Ne, du brauchst nicht Level für mich selber hier ist noch ein bisschen Kohle Ah, hier ist es Hier noch eine Minute Hast du das auch mit Munk, oder? Ja, hab ich. Echtes? Ja, Hier ist Gold. Okay. Ich will noch Öfen aufstellen, bevor wir leften Oh, ja, wir okay, ich hab meine Seele. level um. Chaff nice. hier. Nice. Nice. Jetzt Raugo. Könnt ihr mal. Nice! <lacht> tschuldige, tschuldige. Ja, <lacht> hey, ich bin jetzt schon scharf hier, er ist. Schön. Er ist echt gut. Ich hab noch 5 Dias, also. Ne, ich hab noch 4. Ich hab 4. Wie will es zu. 1. Ja und dann breche ich die Sachen mal ab. Und dann lust du uns da einfach einbauen. Jo, ja, eben da. Moin. Boah, Spielzeuge. Die 12 Sekunden. Du hast gleich gekickt. Ich werd auch noch. Jo. Gekickt. Dann sag ich mal so, ne? schaff 4. schaff 4, der dir. Ja. Jawohl. Eben Scharf 2. Ja. Eben gerade zu dir angefunden, glaube ich. Echt? Ich glaube nicht. Oder? Ja, ja ich glaube nicht. Oh, danke fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Falls nicht, dann nicht.